Was geht Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, äh, wie nenne ich das Format? Super Mario Maker, Super Mario Maker Madness, ja, das hört sich gut an. Super Mario Maker Madness, Folge Nummer 2. Neue Mitteilung, ja, gucke ich mir später an. Ich habe keine Zeit, ich muss sterben. By the way, mir wurde ähm, von Fluffy, von der ich ja die Challenge habe, die 100 Level im ähm, super schweren Modus zu machen, er wurde mir nochmal gesagt, dass ich die Level gar nicht überspringen darf. Was ich ja in der ersten Folge gemacht habe, was mir ziemlich leid tut, by the way. Ich wusste es nicht, ich hab's vergessen. First Level easy. Okay, super. Erreicht das Ziel ohne den Boden zu berühren. Oh. Ich hasse diese. Ich hasse Level, wo man den Boden nicht berühren darf. Hä? What? Wie soll denn das gehen? Mal. Was? How the fuck? Ach so, ich soll. Was? Okay. Äh, ich soll. Ich soll quasi hier abspringen und dann darf ich danach nicht mehr den Boden berühren. Und dann versuchen wir es mal. Oh Alter, what the fuck? Nein, scheiße. Ah, fail. Bam und Bam und Bam und Bam, Bam, Bam, Hä? Ich hab doch den Boden gar nicht berührt. Hä? Ich hab doch den Boden gar nicht berührt! What the fuck? Was war, was war das denn? Oder darf ich die Röhren auch nicht berühren? Was ist das denn für ein Scheiß? Die Röhren zählen aber nicht als Boden. Fail. Oh. Okay. Scheiße. Eigentlich könnte ich sie ja mal clever angehen. Und ähm. Äh, quasi das Level erstmal erkunden, wisst ihr? Damit ich erstmal weiß, was auf mich zukommt. Ah ja, shit. Damit ich erstmal weiß, was auf mich zukommt. Kommt, kommt. Das ist eigentlich keine so schlechte Idee. Ich gehe mal kurz das Level erkunden. Oh. Nicht mal das kann ich. Das war gerade etwas peinlich. Aber die Regeln besagen, oder die Regeln verbieten mir nicht, dass ich nicht das Level erkunden gehen darf. Vorher. Okay, das wird jetzt ein bisschen heikel. Ja. So. Okay. Also erwartet mich da auch wieder eine super Überraschung. Aber jetzt bin ich ja drauf gefasst. Ich bin wie so ein Beyblade. Let it rip! Ey, das Opening vom Beyblade war voll geil. Das war sch richtig schön rockig. Damals. habe ich sehr gerne geguckt als Kind. Ich hatte auch Beyblades tatsächlich. Wir haben Beyblades übelst, übelst gerne ge Fuck. Haben übelst gerne gespielt in der Schule. Warum drück, ich, warum drück ich R? Ich weiß das selber nicht. Ja, Beyblades war bei uns sehr shit in der fünften Klasse. Und dann kam Yu-Gi-Oh! Und dann kam Yu-Gi-Oh! das... Das ging... Das ziehte sich durch... Das ziehte? Nee, warte mal. Das zog sich durch. Ich bin gerade zu blitz. To, to, to dump for German. Das zog sich durch bis, bis in die 10. Klasse tatsächlich und äh, sogar darüber hinaus so ein bisschen. So, aber jetzt muss ich mich konzentrieren. Wenn ich laber, dann spiele ich schlechter. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Deshalb ist Gonk auch so schlecht im Spielen, weil er die ganze Zeit nur am Labern ist. Ich verstehe das nicht. Ich war nicht auf dem fucking Boden. Hä? Ich verstehe das, versteh das Level nicht, Alter. Kann man das irgendwie zurückspulen gerade? Da sieht man dann, da wird man ganz klar sehen, dass ich nicht den Boden berührt habe. Was ist das denn für ein unfaires Level? Egal, da muss ich jetzt durch. Ich darf hier nicht skippen. Und es sind auch nur diese zwei Passagen. Also wenn ich das schaffe, dann habe ich das hinter mir. Dann ist das Level Nummer 7. Von 100. Und wieder tot. Jetzt so in den letzten Scheiß... In den letzten 5 Leben raff ich endlich. So ein bisschen wie das Level funktioniert. Auch von der... Von der... Von dem Muscle Memory. Und dann sowas, ey. Oh yes, yes, das war ein Critical. Und jetzt... Nein! Oh Mann! Ich hatte ein.. Ich hatte einen Critical Jump to. Jump to Röhre. Und dann sowas. Letztes Leben, komm. Enttäusch mich nicht. Ja. Ja! Ja! Ja! Kann es sein? Kann es etwas sein? Yes. Nummer 7. Mir geht es absolut gut. Ich bin geistig völlig stabil. Es ist alles in Ordnung. Nein, nein, ihr braucht nicht die Männer in Weiß rufen. Nein, nein, schon gut. Alles okay. Ich habe nur noch vier Leben. Ich kann... Nee, warte mal. Habe ich vier Leben, ja. Damit kann ich jetzt nicht erwarten, groß was zu reißen. Äh, okay. Okay. Also ich soll irgendwie anhand des großen Gumbas hier jetzt nach da, nach da oben springen. Alles klar. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ja, nein. Dann muss ich vielleicht mit dem Dreifach Jump da. Dran? Nee, oder? Hä? So, auf Anhieb wüsste ich jetzt nicht, wie ich da hochkomme. Egal. Ich habe heute ein Level geschafft. Ich bin sowas von happy. Vielleicht schaffen wir ja noch eins. Äh, 14 Minuten? Okay, 16 Minuten habe ich noch. Circa. Ich will die Aufnahme auch nicht zu so groß halten. Gerade jetzt, ich weiß nicht mal, ob das Video jetzt, äh, pünktlich am Mittwoch rauskommen wird. Weil Tom auch ziemlich viel gerade zu tun hat. Ich meine, wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann kommt dieses Video halt ein bisschen später raus. Vielleicht am Donnerstag oder Freitag. Huh. Oh, wieder ein Level unter Zeitdruck. What the fuck? Okay. What the fuck? What the fuck geht hier ab? What the fuck? Okay. So. Ja, ja, yeah, ja. Yeah. Oh, nice, nice, nice. Und jetzt? What the okay, fail. Okay, ist machbar? Ich muss halt nur das Timing erwischen. Und ich habe nur 40 Sekunden, also muss das schnell gehen. So. Okay, jetzt läuft es richtig gut. Was? was? Was? Wie mir fehlt. Wie mir fehlt einer? Warte mal, was? Kann ich nochmal zurück? Nee, geht nicht. What the fuck? Irgendwo habe ich einen übersehen. Aber wo? Aber ich würde sagen, das Level ist auch machbar. Vielleicht ist das sogar die Nummer 8. Hä, wo? Ach so, da! Ach so, da. Okay, das ist... Fuck. Nein, fuck! Tja. Es kommt davon, wenn man Oberschenkelmuskeln nicht trainiert. Na was ist geblackt, ey? Oberschenkelmuskeln! Okay, also wenn sie runterfällt, soll ich auch nicht springen. Ja, wann denn dann? Dann wahrscheinlich, wenn sie gerade auf... Nee, das ist dumm, wenn sie gerade aufkommt. Dann, dann springt sie ja wieder hoch. Und dann fliege ich ja gegen die Pflanze. Und das will ich ja nicht. Aber wenn die sie runterfällt, kann ich auch nicht springen. Wie habe ich das vorhin gemacht? Vorhin ging das so richtig easy peasy. Ja, irgendwie habe ich es gerade geschafft. Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Egal, ich, ich hoffe, das klappt jetzt nochmal. Nein, es klappt nicht. Natürlich klappt es nicht. Natürlich klappt es nicht. Warum so. Ups, mein Joy-Con. <lacht> es tut mir leid, joy con an. Wow. Literally, ich musste gerade, literally, fuck Ich musste gerade wirklich direkt einfach nur springen, als ich aus der Tür gekommen bin Das war das richtige Timing Und ich mühe mich hier zehn Leben lang ab, um das scheiß Timing zu finden Dabei war es doch eigentlich offensichtlich Ich habe noch drei Leben, das sollte ich vielleicht eventuell noch schaffen Wenn ja, dann wäre das richtig nice, dann hätte ich zwei Level schon geschafft in der einen Aufnahme Was ein Rekord wäre So Oh, wenn man es einmal gemacht hat, wenn man weiß, wie es geht, dann ist es so easy, ne? Oh, es ist so easy. Oh, es ist so easy und ich rackere mich die ganze Zeit ab. Oh, ist ein bisschen peinlich gerade. Ja, und jetzt? Lol. What the fuck? Sag mir bitte, da ist jetzt gleich das Ziel. Äh. Das ist das Ziel. Nein, der ist immer noch nicht das Ziel. What the fuck? Ja! Yes! Ja! Yeah. Schon das zweite Level in einer Session. Ein neuer Rekord. Ich habe sogar noch fünf Minuten. Na, nee, okay, 4. Geilo. Das heißt, Level Nummer 8. Yes. Aber ja. Zwei Level. Zwei Level in einer Session. Macht das mal nach. Das war... Das war sehr befriedigend, dafür, dass ich so lange kein Super Mario mehr äh, gezockt habe. Kein Super Mario Maker mehr. Ähm, Geilo. Das war eine richtig erfolgreiche Episode, würde ich sagen. Joa. Ich hoffe, wie gesagt, das kommt jetzt pünktlich am Mittwoch raus. Wenn nicht, dann reiße ich Tom auch nicht den Kopf ab. Tom, ich reiß dir auch nicht den Kopf ab. <lacht> dann ist es halt so. Ähm... Und vergesst nicht Leute, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, äh, ob das Format gut ankommt, lasst es mich auch in den, äh, in, den, in den Likes wissen. Ansonsten nicht vergessen, revanchieren, abonnieren, kommentieren und wir sehen uns nächste Woche, würde ich sagen. Ja, klingt das gut? Nächste Woche Mittwoch wieder? Wollen wir uns verabreden? Hey, hast du, hast du Zeit? Nächste Woche Mittwoch? Auf ein neues Date? Auf eine neue Chance. Mit Super Mario Maker Madness. Eigentlich müsste Super Mario Maker 2 Madness heißen. Boah, was ein langer Name. Ich weiß nicht, ob ich das in die in, die, in den Titel dann wirklich so packe. Hm. Super Mario Maker 2 Madness. Ja, das wird ein ziemlich langer Titel. Egal, Leute. Man sieht sich. Haut rein. Bis nächste Woche.